Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Und ja, in unserer Facebook-Gruppe We Are World Germany wurde ein bisschen diskutiert über diese Brille hier und äh, ja, diese Brille hat keinen Klinkenanschluss, was sehr, sehr schade ist. Ähm, verstehe ich auch nicht, warum das äh, wegrationalisiert wurde. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, wurde da angemerkt, dass wenn man jetzt eine USB-Soundkarte dran anschließt, der ja nicht mehr gleichzeitig laden kann. Klar, wenn ich hier den Port ähm, ja, belege, kann ich nicht mehr laden oder nicht mehr beiladen, keine Powerbank mehr benutzen. Äh, das war sozusagen das Thema und dann hat halt jemand äh, einen Adapter gepostet und äh, dann habe ich mich noch mal auf der Suche gemacht und habe dann einen anderen Adapter bestellt, der ja für mich meiner Meinung nach ein bisschen besser mir vorkam. Es gibt aber auch günstigere Versionen, aber ob die funktionieren, weiß ich nicht. Und zwar äh, bin ich hier auf diesen kleinen Kerl gestoßen. Der hat ähm, eine Klinkenbuchse, eine USB-C-Buchse und dann halt hier hinten einen Stecker. Und äh, den montiere ich einfach mit Klettband. Ich habe hier noch ja, von so einem Netzteil, Be Quiet Netzteil, habe ich ein Klettband. Da äh, packe ich den einfach hier ran. Und äh, ich habe auch probiert, gleichzeitig die gleichzeitig zu laden, also mit einer Powerbank zu laden. Hier, die habe ich mir mal dran ge gebaut. Ne, kann man hier hinten auch mit Kabelbindern oder, oder mit ähm, Klettverband, äh, Klettband dran machen. Und habe quasi gleichzeitig Erhaltungsladung betrieben und habe dann noch einen Kopfhörer angeschlossen und äh, funktionierte alles wunderbar. Ich hatte keine Probleme. Und ja, für alle Leute, die jetzt definitiv mit dem Sound nicht klarkommen und sagen, nee, ich muss hier ähm, wirklich meine normalen Kopfhörer haben, ist das eine super Lösung und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz die Amazon-Seite dazu und das Teil kostet 17,99 Euro, ich werde euch unten in der Beschreibung auf jeden Fall den Link posten, Es ist ein Affiliate-Link, wer mich unterstützen möchte, kann das gerne tun dadurch, wird nicht teurer für euch und ja, ich habe da was von. Würde ich mich natürlich freuen, wenn er das nutzt. Ansonsten, wenn er das nicht äh, wünscht, könnt ihr es auch einfach ganz alleine bestellen. ist auch kein Problem. Ja, hier sehen wir nochmal Buchse. Also die Buchsen für Kopfhörer und für die, für's, äh, für die Powerbank. Und äh, ja, wie gesagt, funktioniert wunderbar. Kostet 18 Euro, es gibt auch günstigere Varianten, da muss man dann auch nochmal schauen, aber da weiß ich echt nicht, ob die passen. Ich habe mir einfach gedacht, hier das Teil kann ich bequem mit, ein, äh, mit einem Klettband an die Brille machen und äh, per hält dann perfekt, äh, hat da nichts mehr rumbaumeln und so weiter. Ähm, ja, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Ja, nochmal auch auf unsere We are World Germany Facebook-Gruppe zurückzukommen. Hier behandeln wir alle Themen rund um VR, ist egal, welche Brille, Pico 4, PC VR, MetaQuest, PS VR 2, also alles dabei. Und ähm, also PC VR, Steam VR, also wir machen die Gruppe jetzt nicht abhängig davon, wer welche Brille hat, sondern mögt ihr VR, liebt ihr VR, wie wir Bekloppten und äh, dann seid ihr hier genau richtig. Und in der Beschreibung ist auf jeden Fall auch der Link dazu. Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch ähm, ja joinen würdet. Und äh, ja, das war es eigentlich schon mit der, kleinen, mit der kleinen Vorstellung hier für diesen äh, USB-Adapter, USB-Klinke, Klinkenadapter. Und äh, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auf ein Like freuen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, Abo-Button drücken ist immer gut und kostet nichts. Und äh, ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.